Guten Tag, liebe Zuschauer. Äh, heute geht es darum, was ist eine Grundsteinlegung? Mein Name ist Mehmet Kiba. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Kiba Immobilien GmbH und auch zeitgleich Bauherr für das Projekt. Und äh, wir haben ähm, eben äh, gestern die Grundsteinlegung gefeiert. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, was Grundsteinlegung sozusagen eine Wichtigkeit, eine Bedeutung hat, auch für uns. Wir wollten ganz gerne dieses Ceremony abhalten. Uh, unser Architekt Herr Strater und unser uh, Rohbauer uh, Herr Kellner uh, haben das uh, gut vorbereitet und uh, Grundsteinlegung ist eigentlich, uh, da wird symbolisch ein Stein, in den Bauvorhaben, Bau, äh, Baukörper reingelegt, auf dem das Haus errichtet werden soll. Und äh, es ist einfach eine gute Tradition, eine alte Tradition, was wir auch gerne hier nochmal realisieren wollten und haben eben viele äh, Partner, Interessierte eingeladen, haben mit denen gemeinsam das gefeiert äh, und haben natürlich äh, Corona-Einschränkungen äh, äh, beachtet. Und äh, das soll einfach für unser äh, Baukörper Glück bringen, gutes Gelingen bringen, weil es ja eben auch ein Prozess ist, was ja Tag für Tag wächst äh, und immer höher, immer höher äh, werden lässt. Und ähm, wir haben eben in eine äh, Flasche eine Tageszeitung reingelegt äh, vom aktuellen äh, Tag, und nochmal ein Zettel reingeschrieben, äh, auf dem es steht, äh, wie wir heißen, wie das Projekt ist und wo das ist und welche Firma es baut und wann äh, genau Datum äh, des Tages ist, habe ich da reingelegt. Und ähm, diese Flasche habe ich bei mir zu Hause erstmal herausgefunden. Das passendes. habe das mit Föhn getrocknet innen drin, damit dann die Zeitung noch mal problemlos reinpasst äh, und auch nicht gleich nass wird. Also ich musste dann einiges noch zu Hause regeln dafür. Äh, das war sowieso für mich das erste Mal. Und ähm, ja, es war ein sehr schöner Tag. Äh, und haben auch die Presse eingeladen. Ähm, hoffentlich werden wir auch sehr bald darüber berichten. Vielleicht haben sie ja schon gelesen oder lesen es noch. Ähm, ja, das war einfach der Tag. Ähm, das war ein freudiger Tag für uns. Äh, und ähm, es wird, es wird schön. Äh, auf jeden Fall. Ich würde Sie einladen, nochmal auf unserer In Internetseite nochmal sich Informationen über das Projekt einzuholen. Vielleicht ist die eine oder andere Wohnung für Sie dabei. Ich würde mich freuen. Vielen Dank.